leichter werden, es soll fließender werden, die Sachen die sollen viel mehr auf uns zukommen. Sobald wir die Mechanismen dahinter verstehen, tun wir es viel, viel leichter und der Energieaufwand etwas zu schaffen, etwas zu erreichen, der geht um 95% zurück und das ist doch genial, oder? gelöst bleiben, ruhig bleiben, gelassen bleiben, klar bleiben und den Überblick behalten. Den zweiten Teil von dem Kurs machen wir in Indien. Schauen wir uns da jetzt Elemente an. Wir uns wieder eine Stufe weiterbringen. Eine Stufe leichter, darf ich sagen. Jetzt kommen wir zur wahren Intelligenz in uns. Das ist Fülle.